Hallo Volker. Du wolltest, oder? Ich brauchte eigentlich kein Unboxing machen. Aber ich dachte, das ist der Usus, das gehört dazu. Das mache ich jetzt trotzdem. Und ich danke dir mal, dass ich an diesem Giveaway teilgenommen habe. So, bitte mal gucken, was in dem Paket ist. Oh, Honig, oh, nee. genau das Richtige für einen Winnie Pooh wie mich. In Schönschrift geschrieben. Hallo Benjamin. Der zweite Versuch bis endlich deinen Gewinn, dir endlich deinen Gewinn zukommen zu lassen. Stimmt. Ja, der erste, das erste Paket ist verloren gegangen. Tut mir auch echt leid. Leider jetzt kein Mora, dafür zweimal Honig. Hoffe, das Messerchen gefällt dir also nochmals. Entschuldigung für die Verspätung. Schade, dass das erste Paket verloren gegangen ist. Dieses war versichert. Alles Gute dir und deiner Familie, lasst euch den Honig schmecken. Alles Gute auch für deine Ausbildung oder Umschulung. Beste Grüße, Volker. Dankeschön. So, also hier Hühnspan mit Dreifachkarabiner. Super. Mhm. Dann hier ist der zweite Honig. Hm. Cool. Und... Ah, das habe ich doch bei dir gesehen. Das hast du mir vermacht. Richtig klasse. Herzlichen Dank. Das sieht ja urig aus. Schön, also, ich freue mich und äh, bedanke mich nochmal. Und jetzt genieße ich noch ein bisschen äh, die Winterstimmung, die in der Karlsruher-Rheinebene eher selten ist. Und Tschüss!